Wie würde überhaupt meine Traumwohnung aussehen? Hm. Hey, Hoho, -ho, steh auf! Wir müssen zur Baustelle. Wir sind zu spät. Los! Guten Tag, ich möchte Ihnen heute auf die Baustelle mitnehmen, Ihnen zeigen, wie weit wir mit unserem Bautenstand sind. Ähm, folgen Sie uns einfach, wir sind hier oben in der ersten Etage beschäftigt. Und da sehen wir, was da gerade los ist. Und, ähm, ja, schauen Sie sich einfach mal ein bisschen um. Jetzt zu meinem Rechten habe ich äh, Herr Kellner. Herr Kellner, vielen Dank, dass Sie äh, noch mal ein paar Worte sagen möchten. Äh, Herr Kellner ist unser Bauunternehmer, der macht bei uns erweiterten äh, Rohbau und ich will Ihnen äh, ein, zwei Fragen stellen, damit Sie informiert sind. Äh, Herr Kellner, können Sie ein bisschen äh, über, über sich und über Ihre Firma erzählen ähm, und dann später zu unserem äh, äh, Bauprojekt und aktuellen Baustand? Ja, das also mein Name ist Andreas Kellner, ich bin äh, vom Beruf Diplomingenieur, Bauingenieur. Mein Vater hat die Firma 1965 gegründet. Also die Firma gibt es seit 1965. Ende, neunz, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre bin ich eingestiegen. Mein Bruder, der Thomas Kellner, ist, äh, hat eine kaufmännische Auf Ausbildung und ist so zwei, drei Jahre später, also Mitte der, der 90er Jahre, damit eingestiegen. Mein Vater ist äh, Ende der 90er, Anfang der 2000er aus der Firma ausgestiegen und seit gut 20 Jahren führe ich die, das Unternehmen mit meinem Bruder, den Thomas Kellner, zusammen. Äh, ja, ansonsten, wir sind eigentlich ein reines Familienunternehmen, haben äh, so 15 Festangestellte und immer noch so zwei, drei Klon als Subunternehmer laufen, für Verblender, für Maurerarbeiten, Eisenflechter oder Eisenscheiarbeiten. Und äh, ja, dieses Bauvorhaben Kiva haben wir äh, im Oktober letzten Jahres begonnen. Genau, das war Oktober. Oktober letzten Jahres. War nicht so ganz einfach mit der Gründung, weil hier äh, Grundwände ge gemacht wurden, um halt dementsprechend Abfangen zu machen für die Schulbewegung. Dann hatten wir ein bisschen mit Wasserhaltung zu tun, weil wir auch anstehendes Grundwasser haben. Aber auch das haben wir alles ganz gut hingekriegt und äh, haben dann, sage ich mal, zum Jahresende, zur Jahres, zum Jahreswechsel haben wir dann den, den Keller fertig gehabt und haben auch dann die, äh, den nicht unterten Kellerteil, haben wir dann die Betonsohle betoniert. Und seit Anfang des Jahres haben wir jetzt im Endeffekt das Erdgeschoss hochgemauert, sind jetzt hier im ersten Obergeschoss. Wie Sie sehen, sind die Außenwände auch schon hoch. Wir sind jetzt dabei, die Mittelwände zu erstellen. Das ganze Objekt wird aus Sandstein hergestellt, wird dann später verblendet. Die Decke für über Obergeschoss ist geplant für die Woche nach Ostern. Und wir haben so das Ziel, so im Mai Mitte, Mitte Mai dann dementsprechend das den Rohbau so fertig zu haben, dass berichtet werden kann und dann dementsprechend auch das Dach drauf kommen kann. Anschließend wird das Haus mit einem Verblender hergestellt, sodass wir dann eigentlich hoffen, dass wir so im Mitte Juni, Anfang Juli dann auch mit den großgröbsten Rohbauarbeiten abgeschlossen haben. Jawohl, ähm, also äh, April, Mai äh, glauben Sie, dass wir äh, quasi oben erreicht sind, dass dann nur noch äh, Innenbauarbeiten. Halt Nein, also im Mai wollen wir Gericht festmachen, dann kommt ja. der Dachdecker. Der Dachdecker, Dachdecker hat bestimmt auch nochmal äh, zu tun, mhm. vielleicht mal so zwei Wochen, sodass dann Ende Mai dass der Rohbau im Endeffekt dicht ist, also dass ja, das Dach drauf ist. Äh, parallel werden wir dann mit den Verwendarbeiten beginnen, da brauchen wir, denke ich mal, so auch nochmal vier, fünf Wochen zu, sodass die gröbsten Rohbauarbeiten so Ende Juli, Anfang Juni eigentlich abgeschlossen sind. Okay, und äh, die, die Kälte hat uns ja auch zwei, drei Wochen äh, zurückgeworfen. Ne? Ja, wir haben ja nun, sage ich mal, seit langem mal wieder Winter gehabt, so ein, zwei Wochen, genau. Und äh, bei Schnee und Eis können wir nun mal draußen nicht arbeiten. Richtig. Das geht nun mal. Richtig, richtig. Okay, und wie, äh, wie erleben Sie jetzt unser, unser Verhältnis bzw. unser äh, Projektmanagement äh, im Vergleich vielleicht zu anderen? Äh, äh, also äh, sind Sie mit dem Ablauf äh, in der Zusammenarbeit mit unserem Architekten, Bauherrn und äh, Bauunternehmer äh, soweit äh, zufrieden? Gibt es was, was wir verbessern können? Verbessern kann man immer irgendwas, das ist ganz klar. Aber im Großen und Ganzen läuft das, das alles im ganz normalen und vernünftigen Rahmen ab. Mhm. Äh, wir kennen ja die, das Architekturbüro bestrohr auch schon etwas länger, haben auch schon das ein, an, ein oder andere Objekt mit ihnen zusammen äh, ab, abgewickelt. Mhm. Und von daher gibt es da so also keine Schwierigkeiten, bis auf die ganz normalen kleinen ja. Was halt immer auf der Baustelle das ist ganz klar. Unvorhersehbare, ja. Äh, genau, unvorhergesehene unterher, so. Dinge. Aber auch Richtig. mit dem Statikbüro, Herrn Vögel, läuft es immer auf kurzen Dienstweg. Man kann sich immer telefonisch austauschen und dann wird auch immer, kann man immer schnell reagieren und ja. halt dementsprechend alle Probleme Richtig. so Richtig. Äh, recht schnell und unkonventionell lösen. Jawohl. Für uns war das auch als Unternehmen wichtig, dass wir mit Unternehmern aus der Region arbeiten, um unsere Region auch zu stärken. Das war also für uns auch ein wichtiges Kriterium, wonach wir sie letztendlich auch mit ausgesucht haben. Das will ich nochmal hier erwähnen. Naja, Wir kommen ja hier aus dem Ort, hier Reden. Unsere, unsere Firma ist ja, sage ich mal, 300 Meter entfernt. Von daher ist es für uns auch ein... Sehr gutes und äh, schönes Objekt, weil man wenn man immer nahe dran ist, dann ist es immer doch schöner, als wenn man jetzt hier irgendwie eine halbe Stunde mit dem Auto irgendwo durch die Stadt fahren muss. oder irgendwie. Jawohl, jawohl. Und wenn ich dann später mal spazieren gehe, kann ich immer sagen, oh, das habe ich auch gebaut. Richtig, richtig. Genau. Ja, Herr Kenner, vielen Dank für Ihre äh, informative Worte. Und wir freuen uns auf den weiteren äh, Baufortschritt mit Ihnen. Und äh, Ihnen wünsche ich auch alles Gut. Ja, Ihnen auch alles Gute und ich hoffe, dass wir dass dann auch das Objekt schön und schnell vermieten oder verkaufen können. Genau, wollen wir gerne an Sie verkaufen. <lacht> ja, ja. Danke, Danke. tschüss. tschüss.